Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen was über mein äh, Solar-Powered-Router-Projekt. Und angefangen hat das Ganze vor, ähm, ich glaube, fast einem Jahr ähm, mit diesem tlwr 703N von TP-Link. Ähm, den hatte ich mir damals gekauft, einfach aus Neugierde, was so ein 20-Euro-Router gerade kann. Vor allem, weil er halt irgendwie ähm, in die Westentasche passt. Also das sieht man hier so ein bisschen schlecht, aber es ist tatsächlich so in diesem Format. Ähm, hat ein halbes Watt Stromverbrauch also zieht ein halbes Watt Leistung also 5 Volt, 100mA äh, ist OpenWRT fähig und die Antenne die ihr da seht habe ich noch selber drauf genudelt einfach mal zu schauen wie weit die Range mit so einem kleinen Router läuft und ich hatte sie äh, in diesem Gang ganz am Ende stehen äh, und man konnte am anderen Ende des Ganges noch mit diesem Router kommunizieren also insofern äh, war das ganz nett und damals kam schon so die die Idee auf, äh, man könnte ja eigentlich daraus, ähm, wegen dem geringen Stromverbrauch, äh, das Ganze mit Solarenergie betreiben. Und das Ganze ist so ein bisschen eingeschlafen, bis dann DOSA vor zwei Wochen mir ähm, zwei dieser tollen Blackos in die Hand drückte, weil das ist nämlich einer der beiden Knackpunkte, ähm, woran es gefehlt hat, das andere das Solarpanel und der Controller. Ähm, und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt mal so langsam was tun und habe mich dann da mal hintergeklemmt. Ja, das sind die zwei Bleakkus von DOSA, ähm, die haben 12 Volt bei 5 Ampere Stunden, das heißt man kann ähm, eine Stunde 5 Ampere oder 5 Stunden 1 Ampere rausziehen, kann man beliebig umrechnen ähm, und den tl 703 n könnte man damit 120 Stunden betreiben, wenn der Akku voll ist. Ähm, mit dem kleinen Hinweis, äh, idealer DC-DC-Wandler, weil die Akkus haben 12 Volt, der ähm, tl 703 n äh, hat 5 Volt über USB. So sieht ein typisches Solarsystem aus. Also man hat im Prinzip hier ähm, seine Solarzelle, man hat hier seinen Bleiakku, äh, man hat einen Solarcontroller und man hat seinen Verbraucher. Ähm, der Controller ist deshalb wichtig, weil er steuert ähm, a die Batterieladung, weil äh, man darf die Batterie nicht überladen ähm, und er schaltet auch vor allem dann zwischen Batterie und ähm, dem Solarpanel durch. Wie die Dinger genau funktionieren, bevor ich jetzt Mist erzähle, ich habe keine Ahnung. Also was da genau an Logik drin steckt, ich habe das Ding mal aufgeschraubt zum so Solarcontroller, ähm, habe mich aber damit nicht weiter befasst, sondern ähm, das war für meinen Anwendungsfall auch nicht relevant. Ähm, ich will ja den Solarcontroller nicht nachbauen, abgesehen davon kostet er nur ein Zehner. Ähm, da brauche ich mir jetzt nicht groß Gedanken drüber machen. Das größere Problem war die Berechnung von der Größe, also welche Größe an Solarpanel brauche ich eigentlich. Also es gibt ja diese tollen kleinen Solarpanels, die man bei Conrad für 2-3 Euro kaufen kann. Es war mir klar, dass das nicht reichen wird, aber mir war halt absolut nicht klar, was für eine Größe an Solarzelle ich brauche, um diesen Router tatsächlich ein Jahr über zu betreiben. Also sowohl im Sommer als auch im Winter. Und habe mich dann mal hingesetzt und habe erstmal ausgerechnet, was für einen Verbrauch ich habe im System. Ich werde auf die Tabelle nicht so genau eingehen, hier oben habe ich im Prinzip die effektive Leistung von dem Router, ich habe einen DC-DC-Wandler, der halt diese 12 Volt und diese 5 Volt umsetzt, bei dem habe ich mit 70% Effizienz gerechnet, ich habe nochmal 15% Verlust von der, von der Solarzelle eingerechnet und damit es schöner zu rechnen ist, bin ich halt von einem Watt ausgegangen und weiß somit, ich brauche pro Tag... 0,24 also Kilowattstunden ähm, oder halt im Monat knapp eine Kilowattstunde an Energie die meine Solarzelle eben liefern muss und äh, wenn man mal so guckt bei den Solarherstellern die schreiben immer schön auf ihre Solarzellen drauf Watt Peak 20 Watt Peak, 50 Watt Peak 100 Watt Peak, das sind so die gängigen Größen ähm, und das heißt im Prinzip oder ist dafür gedacht, dass man Solarzellen ähm, verschiedener Größe oder gleicher Größe miteinander vergleichen kann, weil die Größe sagt ja nichts aus wie viel Energie ich tatsächlich aus der Solarzelle rausbekomme. und da haben die Hersteller sich so ein schönes ähm, ja, Standardmessverfahren ausdenken lassen mit Zellentemperatur 25 Grad, Bestrahlungsstärke 1000 Watt pro Quadratmeter und weiß der Geier was ähm, und auf Wikipedia steht, dass dieser Spitzenwert in Mitteleuropa eigentlich nie erreicht wird, also noch nicht mal erreicht wird, also nicht mal am hellsten Tag kommt man auf diese Wattpeak, die da die angeben. Und es ähm, klang eigentlich jetzt nicht so schlimm und ich habe mir dann gedacht, ja, gut, wird schon irgendwie passen, ein Panel für 25 Euro mit 20 Watt, das das hier, in der Größe oder in der Kleinheit, je nachdem, wie man sieht, ähm, wird schon ausreichen. Und ich habe ein bisschen weiter geforscht, weil ich habe keine Ahnung, ja, ich habe gedacht, gut, ein Zwanzigstel von der Leistung, die die als Peak angeben, wird es schon bringen, irgendwie über Winter. Und ähm, dann bin ich auf eine lustige Seite gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wenn sie lädt. Sie lädt, ja. Also man sieht schon an diesem wunderbaren Design, das muss was Offizielles sein, das ist irgendein... Äh, irgendeine europäische Kommission, ich gebe hier einfach mal Mannheim ein. Ähm, meine Solarzelle hat äh, 20 Watt Peak, das heißt ich gebe hier ein 0,02. Und dann erhalte ich diese Tabelle hier. Und was die mir hier sagen wollen mit EM ist der Energie ähm, also das, was ich an Energie aus dieser Solarzelle rausbekomme, theoretisch, ähm, über das Jahr verteilt. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und einfach gucken. Moment, wo habe ich denn hier meine Präsentation? Wollen wir das mal darüber. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und schauen, ob meine Leistung pro Monat ungefähr... Ja, da wollte ich hin. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man das sieht das hinkommt und man sieht halt hier ich kriege im monat nur 0,6 kilowattstunden im januar zu den 0,72 kilowattstunden ähm, benötigt und da würde es schon knapp werden aber es ist schon mal ein guter anhaltspunkt und ich werde es dann in den kommenden monaten sehen ob das so funktioniert also ende des jahres irgendwann ab november dezember wird es dann kritisch Vielleicht habe ich mich auch komplett verrechnet bei der Größe und das wird alles anders kommen, aber das werde ich dann sehen. Ich habe es hier nochmal aufgeführt für die Leute, die dann das Ganze später nochmal anschauen möchten. So, jetzt war die Rechenarbeit vorbei, ich habe die ganzen Teile bestellt gehabt und jetzt ging es eigentlich darauf, das Ganze zu planen, wie ich das Ganze tue. Und ähm, so habe ich mir das gedacht, also ich habe hier einen leicht verändertes, äh, veränderten Aufbau. Ich, ziehe komplett die, die Energie der Solarzelle durch ein Messmodul durch. Genau das gleiche mit der Batterie, dass ich eben am Ende ähm, auch Messwerte habe, um beurteilen zu können, hat das jetzt gereicht oder nicht. Damit ich halt auch mitbekomme, wenn der Router ähm, stirbt oder ein Reboot hat, dass er vielleicht zum Beispiel nachts einfach keine Energie mehr bekommen hat, weil die Batterie leer ist oder war und äh, die Solarzelle nicht genug geliefert hat. Und ähm, dazu habe ich ein kleines... Ähm, Modul gebaut, welches äh, in diesem Kasten hier verbaut ist, das zeige ich später nochmal. Ähm, es kann im Prinzip zweimal Strom, zweimal Spannung und einmal Temperatur messen. Temperatur deshalb, damit ich eben weiß ähm, im Winter, wie, wie, wie kalt es geworden ist, weil man muss auch wissen, die äh, Bleiakkus verlieren im Winter Kapazität. Also irgendwie 60 Prozent ist da so ein Wert bei minus 15 Grad, was man halt mit ähm, einrechnen muss. Und ich möchte halt im Prinzip messen, wie viel Spannung und wie viel Strom ich von der Solarzelle ziehen kann bzw. gezogen wird, sei es jetzt für die Schaltung äh, oder für den Router oder für das Laden des Bleiakkus und ich möchte natürlich auch wissen, äh, welche Spannung und welchen Stromverbrauch äh, ich im Verbraucher, also im, im Router, im DC-DC-Wandler habe. Und Alex hat mir dann noch einen äh, one wire temperatursensor da habe ich auch noch drauf gelötet. Und das Ding spuckt über die Schnittstelle alle Daten aus. Und da der Router auch eine serielle Schnittstelle hat, ähm, kann ich die ganz einfach über Kossen hochladen und ja, jetzt erst publishen quasi. Das ist nochmal mal das Modul. in, äh, Ja, das ist halt irgendwie in einem halben Tag hier entstanden, geätzt, bestückt und gelötet. Und jetzt geht es erstmal darum zu gucken, ob dieser Router überhaupt. Ähm, Autonom arbeiten kann. Also, es geht tatsächlich darum, ähm, den nicht erstmal als Router einzusetzen, sondern ihn einfach dafür einzusetzen, ihn bei mir zu Hause in den Garten zu stellen, ihn laufen zu lassen und schauen, überlebt er einfach ein ja. Komplett ohne, ohne externe Einflüsse. Das ist meine ähm, Idee. Das Ganze läuft als Access Point. Ähm, der connectet sich auf meinen normalen DSL-Router, schiebt darüber die Daten auf Cosmo hoch. Und sobald das Ganze läuft, das werde ich heute Abend noch fertigstellen werde ich euch natürlich auch die URL zukommen lassen, wo man dann mal gucken kann, ähm, was so ein Energieertrag reinkommt. Ja, weiterhin tut er halt nichts Spannendes. Es gibt natürlich noch ein paar Challenges. Im Sommer ist es unter anderem eben, wie warm wird es in der ganzen Kiste und ähm, gibt es Kondenswasserprobleme. Da werde ich irgendwann noch nochmal einen Feuchtigkeitssensor einbauen. Ähm, das Gehäuse, das, da ist übrigens alles drin. Ähm, das ist das O-Ring-Seal, das ist mit diesen O-Ringen ähm, geschützt, das heißt, da sollte normalerweise, wenn, selbst wenn es drauf regnet, keine Feuchtigkeit reinkommen, aber man weiß nie. deswegen, ich würde das schon gern wissen, baue ich irgendwann Feuchtigkeitssensor ein. Und vor allem, was ist so, denn so die Leistung, was ich wirklich im Sommer bei Volleinstrahlung auf das Panel denn erreichen kann. Und ähm, ja, Winter genau umgekehrt gibt es Kondenswasser. Ähm, wie gut die Elektronik das Ganze verkraftet, sinkt die Effizienz meines dc dc wandlers vielleicht, blei Akku verliert Kapazität, habe ich eben schon gesagt, und dann noch die, die Solarzelle weniger liefert, aber wir müssen mal gucken, ob das wirklich so <lacht> funktioniert. Theoretisch sollte es, aber lieber nochmal schauen. Ähm, dann habe ich beim Zusammenbauen mir leider meinen TL-Version mit 3N, zerschossen, weil ich habe den DC-DC Wandler ähm, Eingang-Ausgang gewechselt und Muzi hat mir dankenderweise heute den, das Carambola-Board mitgebracht. Ähm, hat leider einen dreifachen Verbrauch von dem vorherigen sollte aber im Sommer kein Problem sein. Und ich werde, sobald das Carambola-2-Board, ähm, welches auch wieder nur 0,5 Watt Verbrauch hat, sobald es verfügbar ist, werde ich mir eins bestellen und das dann umbauen. So, ich glaube das. Ah ja genau, die Materialkosten haben wir noch. Also insgesamt, was ich ausgegeben habe, waren ähm, tatsächlich um die 87 Euro, was Material-Solarzelle, äh, Solarregler plus den tlwh TL 703N-Router betrifft. Die Blakus habe ich nicht mit eingerechnet in in Klammern, weil ich die Geschenk bekommen habe von Dosa. Aber ich finde, das ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Preis, dass man unter 100 Euro einen Router einfach irgendwo in die Landschaft stellen kann. Der läuft einfach durch, theoretisch zumindest. Ja, stimmt. genau. Und ein paar Zukunftsideen. Also was man damit tun könnte, ist so Mesh-Networking betreiben. Also sprich, ich wohne im, im vorderen Odenwald. Wenn die Telekom da stirbt, und dann haben wir kein Internet mehr, dann könnte man zum Beispiel eine Funkstrecke damit aufbauen. Einfach autonome Router durch den Wald durch bis, zum nächsten, ähm, bis zur nächsten größeren Stadt zum Beispiel. Oder was auch mal im Raum stand, auf irgendwelchen Metal-Konzerten ähm, Mesh-Networking betreiben, falls man im Zelt halt äh, ne, so kein Netz rausfällt. Ja, das Ganze verkleinern. Also das Karambola 2-Board ist tatsächlich eine SMD-Variante zum Auflöten auf ein bestehendes Board gedacht. Ähm, wenn man das natürlich hinbekommt, den DC-DC-Wandel noch drauf zu dübeln und ähm, das Monitoring-Board und vielleicht noch den Solarregler, hat man vielleicht nicht mehr so eine große Kiste, sondern eine Kiste, die ist vielleicht, keine Ahnung, ein Fünftel oder ein sektel so groß. Und dann braucht man nur eine Solarzelle, die man dran schließt. Und das könnte man dann wiederum ohne Probleme hinten an die Solarzelle montieren, weil die ist schon ein bisschen stabil. Aber sie hält dann dieses Gehäuse nicht aus, es ist, ist einfach viel zu schwer. Und vielleicht einen kleinen Bleiakku, weil die sind ja eigentlich schon recht überdimensioniert, die stammen aus einer USV und die gibt es auch in, in kleiner oder man überlegt sich irgendwas mit Lithium-Ionen-Akkus, das weiß ich nicht, ob es da irgendwie dann auch Bedarf gibt, weil für mich geht es halt erstmal darum, funktioniert es überhaupt, läuft das Ding ja oder läuft es nicht und wie sehen die Testdaten aus, weil da habe ich nämlich auch tatsächlich keine gefunden, ähm, es gibt Leute, die haben auch so Projekte schon durchgeführt, aber da steht halt nichts über... Ähm, drin, ob das Solarpanel jetzt äh, gereicht hat oder nicht und was der Router so alles verbraucht. Ja. Das war's von meiner Seite erstmal. Ich würde, wenn noch Bedarf besteht, einfach mal hier diese Kiste, wo die ganze Technik drin ist. Könnt ihr euch mal anschauen. Sie läuft auch tatsächlich mit, ohne Kabel, auch wenn da noch keine Solarzelle dran ist, weil der Akku ist geladen. Ja, so ist das Ganze aufgebaut. Man kann auch, wenn man das warten muss, hier einfach aufschrauben. und kann das mal aufmachen. Also wenn ihr da Interesse habt, mal reinzugucken, kommt näher. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Hast du auch einen Temperatursensor auf dem Solarpin? Nein. Weil das ist die Gefahr, ist nicht der Winter, Die Gefahr ist der Sommer. Desto heißer die werden, desto schneller brechen die in der Lastung ein. Also die, also wie warm es draußen ist, tatsächlich. Wie warm ja die Zelle ist? Wie die, die Sonne wärmt mhm. ja die Zelle auch. Deswegen haben die, die konventionellen, die haben auch hinten dran Kühlung, also so mhm. Kühlrippen oder so. Da ist jetzt keine Kühlrippe zum Beispiel. Nein, also da habe ich nicht dran gedacht, A, aber mhm. B, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob man das wirklich braucht, weil die Informationen, welches Wetter draußen ist. Dann kriegt, ja kriegt man mittlerweile relativ genau. Es sagt natürlich nichts aus darüber, wie heiß die, wie, wie, ja, die Zelle ist, aber man kann es ungefähr herleiten. Ja, okay. Aber ich kriege ja halt mit, wie viel Energie die Zelle ja. wirklich liefert. Ja. Und ähm, da ja Kosten auch ähm, diese Grafen hat, kann man ja schon ungefähr dann gucken. Ich meine, was natürlich noch spannend wäre, ist einfach den, den Wetterbericht in irgendeiner Art und Weise von Wetter.com abzugreifen auf Kosten zu leiten, dass man alle Charts zusammen hat. Mhm. Das könnte man natürlich mal machen. Mhm. Aber da habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Mhm. Ja, so einfach cool sind ja nicht so teuer. Mhm. Also ich habe noch mit Solarzellen, ich habe dir noch nicht einmal installiert gehabt. Deswegen, das ist auch für mich komplettes ja. Neuland. Trotzdem ja, also ich finde es spannend, wenn ich es die Morgen installiere, ähm, ob ich dann überhaupt einen Tag überlebe oder ob ich schon am Tag dann wieder zurück ans Reißbrett muss und das Ganze nochmal neu designen muss. Und gucken, wo der Fehler lag. gut Weißt du, was für eine Reichweite der Router ist? zum Beispiel, wenn er als Rippy arbeitet haben wird, oder? Ähm, der kleine, der TLBR ist im Freien, ähm, der, hatte, also der hatte eine Reichweite halt, dass also ich hatte. Also den haben wir da hinten ins Regal gestellt mit dem USB-Batterie-Pack -Batter und hatten da hinten ähm, noch irgendwie 90 Prozent, 80 oder so. Das ist schwierig zu sagen, weil im Moment ist ja auch das Carambola-Board verbaut, das hier oben, das ist der Ersatzrouter. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, was der für eine Range hat. Es kann natürlich auch sein, dass der einfach gar nicht bis in den Keller, wo meine Router zu Hause steht, reicht ähm, und der gar keine Daten holen kann. Das kann natürlich auch im schlimmsten Fall passieren. Das werde ich aber alles morgen sehen. Ich baue halt noch die Software, schreibt ihn so um, dass er sich zu Hause im Laden connectet und dann mal das Beste hoffen. Ja. Also gerade noch mal die Komponenten. Also hier ist, die, äh, ist der Akku klar, das ist der Solarladeregler, das hier ist das Monitoring-Board, das ist der DCDC-Wandler und das ist äh, der Ersatzruder des Carambola-Boards. Das ist einfach hier so ein Powerverteiler, dass ich nicht so viele eklige Kabel durch die Gegend schubsen muss. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr da irgendwie noch später Fragen habt, gerne auf mich zukommen. Oder wenn ihr selber sowas bauen wollt. Hervorragend.